Ja hallo, hier ist Thomas von Thorswelt. Die steht da vor dem Thor Turbo. Die Photovoltaikplatten kann man ja sehen. Ich wünsche euch einmal ein gutes neues Jahr. Ich war jetzt ein bisschen faul mit Videos, weil ja, es hat nicht viele Videos zu machen gegeben. Es war leider nicht mehr zum Fahren mit dem Tor Turbo, weil die Deichsel gebrochen ist. Jetzt wollte ich euch noch mal zeigen, was da genau passiert ist und wo, wo die Deichsel gebrochen ist. Ja, ein kurzes Video darüber machen. Und was jetzt an Verbesserungen dann ansteht. Ich drehe einmal die Kamera um. So, ich hoffe das funktioniert. So jetzt jetzt. Ja. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir es. Ich, ich habe die Deichsel da komplett verstärkt gehabt, mit Aluminiumplatten. Weil ich habe sie da dreimal durchgeschraubt gehabt. Also das ist die erste Schraube, dann ist die zweite von oben durchgegangen und hinten ist noch eine dritte, die steht ungefähr so 15 bis 20 cm in einer Aluminiumformrohr rein. Ich weiß nicht ob man das da sieht unterhalb und genau dort wo eigentlich diese Aluminiumwinkel aufgehört haben ist man dann die Deichsel brauchen. wird wahrscheinlich einfach durch die ganzen Vibrationen gewesen sein dann wird das Aluminium hart spröde und dann bricht es irgendwann einmal zum Glück habe ich mal eine Bremsvorrichtung da gehabt Ihr seht da, das geht auf die Bremsen, so sind die Bremsen ungefähr gespannt wie der ganze dort dann runtergeflogen ist, hat er also automatisch einbremst. also das war eigentlich sehr durchdacht von mir ja, so und jetzt die Deichsel, da wollte ich euch ja fragen äh, angedacht ist eine Mitteldeichsel, die wir selber machen werden, der Philipp und ich die Frage ist nur, ob wir Hochdeichsel machen, die wesentlich einfacher zum realisieren werden mit einem Kugelkopf oder wir machen über Gelenke direkt auf das Vorrad, auf die Hinterachse vom Fahrrad Was natürlich wieder Gewichtsverteile hat und und und. Ja, das sind wir noch beim überlegen, aber vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das Ganze besser machen können. Und es kommt ja komplett neues Chassis mit neuen Motoren. Die Motoren sind einfach zu schwer, da hat einer um die 5, 5, 6 Kilo. Also, also ein, Vorradl, ein Radl hat 7,5 Kilo, das ist einfach zu schwer. Ja Und es kommt ein außenliegendes, das, die Räder werden dann nach außen gesetzt und werden dann voll gefedert sein, also mit einer Luftfederung. Ja, also wenn ihr den Umbau vom Dortur mitverfolgen wollt, dann würde ich euch bitten, falls ihr es noch nicht habt, abonniert jetzt meinen Channel und ja, bin über Anregungen, Tipps jederzeit sehr glücklich. Also bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen, Baba, tschüss. Oh, uh -huh.